Eine Wahrscheinlichkeit von 25 haben. Also quasi 1 zu 4. Oh. Das sieht nicht schön aus. Das sieht so dumm aus. Und das sah gerade noch dummer aus. Ich glaube, ich habe ein Video, welches ich an ähm, deutsche YouTuber-Clips schicken könnte. Ja, das ist das wieder. Hey! Armin hier! Ähm... Um, a little explanation for the English speaking people. This is a new format where I show clips of German VTubers that are sent by them or their community and I will not translate everything. Like, at all. Und für alle deutschsprachigen... Das ist ein neues Format, das ich hier aufstelle. Falls ihr Clips habt, sendet mir die bitte an businessaddiamant.eu mit dem Betreff GerWTC. Das ist alles, was ich erzählen möchte. Und los geht's mit den Clips. Ja, ich glaube, ich sollte langsam meine Brille aufsetzen, ne? Vermisst ihr meine Brille? Ich setze mir meine Brille jetzt auf. Yes, yes. yes. Wirklich gleich wieder intelligenter, ne? Rutscht. Ja. Sind ein paar von euch auf, mir auf Instagram gefolgt? Wenn ja, dann braucht es eigentlich nichts zu machen, weil auf Instagram passiert den Grund dann nichts Wichtiges. <lacht> du echt der ernste Mensch, der sagt: Leu, Leute, ihr ja, müsst ihr nicht. Ist unnötig. Hey, nein, soll nicht, so nötig. bitte! Hast vergessen, dass wenn du weiter so redest, dass dann der Staat kommt und dir deine Rechte weg dann darfst du auf der Straße nur noch Kirschen essen. Und dann weißt du, was passiert. Die Kirschen sind trocken und alt. So wie du, du schrumpelige Nase. Okay, sorry. Nein, wird nein du wirst mich nicht überholen. nein! Nein! Das war doch ein Schatz, oder? Ich hab's gefunden. Ich hab Eisen gefunden. Zwei. Zwei Eisen. In zwei Stunden Minecraft. Fast zwei Stunden Minecraft habe ich. Drei Loll Loll Natürlich Ja Aber ein SP, ne? Äh, ein SP Gameboy Jetzt doch Es ist 23 Nein, nein ich hab's doch noch geschrieben Vorhältiges Etwas. Gut <lacht> gemacht <lacht> <lacht> <lacht> Spiel. Können <lacht> das Spiel mit An gehen? <lacht> Tiere? Hallo. It was at this moment he knew he fished up. Okay, then I ich back. What the hell is that? What the hell is that? What the hell? is here, it's here, it's here, it's here, it's Leih. Scheiße ist einfach so eine Untergrundwasserhöhle. Mein Bett ist nass, Mann. Oh, scheiße, das war ein Clip. Und damit endet dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie Mintro schon gesagt, falls ihr selber in, dies, in weiteren Videos dabei sein wollt, schickt mir die, wie gesagt, an businessathearmint.eu mit dem Betreff JRVTC. Und... Bis zum nächsten Mal, euer Dörrman. Wir sind hier für Coziness und Boobies. Boobies.